Ich bin sozusagen ein Computerfreak, der ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ich habe selber an der TU Graz studiert, das ist auch schon wieder ungefähr 30 Jahre her, damals noch technische Mathematik, Informatik gab es damals noch nicht, das lief damals so lief unter dem, unter, alles unter Mathematik. Ich ähm, habe äh, hier auch promoviert, mich habilitiert, habe ähm, relativ früh Kontakt zum World Wide Web bekommen, ich habe also im Jahr 1991 eine E-Mail von Tim Berners-Lee bekommen, dass er da sowas entwickelt hat namens World Wide Web. Und wir haben damals äh, am Institut von Professor Maurer, da war ich also sein Assistent, haben wir sowas entwickelt namens Hyper-G. Und das war eigentlich gar besser als das World Wide Web. Ne? Und ich habe aber relativ schnell, ist mir gelungen, das zu koppeln mit dem, mit dem Web. Und ich war also der, der äh, den ersten Webserver in Österreich betrieben hat. Damals gab es gerade mal ein Dutzend, wirklich nur zwölf und eigentlich alle in dieser High-Energy-Physics-Community. Und es lief dann so weiter ganz gut. Wir haben eine Zeit lang versucht, in Konkurrenz zum Team von, von CERN das weiterzuentwickeln, haben dann aber im Prinzip den Standard übernommen. Und ein paar Jahre später war dieses Hyper-G so weit, dass es ja, schon ein paar erste Kunden, Testkunden gab, und wir haben dann eine Firma das gemacht, eine Firma gegründet, die Firma Hyperwave, die gibt es heute noch und das war also 96. Ich war dann zehn Jahre lang in der Wirtschaft als Chef und also Technikvorstand von Hyperbev tätig. Das war eine relativ wilde Zeit. Wir haben ja unheimlich viel Geld von Investoren bekommen, haben also zum Höhepunkt des Ganzen Wahnsinns ungefähr 300 Mitarbeiter gehabt. Dann auch wieder zurück, zurückgebaut. Die Firma hat heute noch mehr 18 Mitarbeiter, aber dafür ist sie heute halt profitabel. Damals war es nie. Und bin dann aber nach zehn Jahren, also 2006 habe ich mich beworben auf eine Stiftungsprofessur von der Styria Medien AG. Das hat mich sehr interessiert, weil das so an der Schnittstelle Wirtschaft und Wissenschaft gelegen ist. Bin es dann auch geworden und ja, seit 2006 bin ich wieder Professor an der TU Graz. Berufen bin ich für, für zukunftsweisende Medientechnologien sozusagen. Also ich mache sozusagen das M im ICM, das steht für Medien.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 Sagen so, wir mal, die These, wer die mit dem, was ich zum Schluss sage, habe, werden sie stinkreich damit. Wenn man sich anschaut, die, die, diese Hitliste, die es da immer so gibt, von die sogenannten Fortune 500, die 500 reichsten Menschen der Welt, da fällt auf, dass da überraschend viele Gründer von IT-Firmen dabei sind. Also Menschen, die ihr Geld nicht geerbt haben, die gibt es natürlich auch, sondern wirklich selbst erarbeitet haben, und zwar innerhalb von einer Generation oder sogar nur wenigen Jahren. Ne? Das fängt also an mit Bill Gates, den kennt jeder, ne? praktisch der reichste Mann der Welt, oder machen wir es auch nur zweitreichster, je nachdem wie das Aktienjahr gerade so war und wie viel Geld er wieder gespendet hat. Und da sind aber noch ganz viele drin, die Gründer von Apple, die Gründer von Amazon, die Gründer von Google und Mark Zuckerberg zum Beispiel, der jüngste ne? Gründer von Facebook. Und die wird sich sicher vergessen. Und das waren aber jetzt nur alle welche, die mehr als 10 Milliarden Dollar haben. Und das Besondere ist aber eben, wie gesagt, alle sind Gründer von IT-Firmen und wenn man eine IT-Firma gründet, hat man, hat man es viel leichter, als wenn man zum Beispiel Maschinenbau studiert und man hat irgendeine tolle Idee, wie man, sagen wir mal, einen neuen Antrieb für ein Flugzeug entwickelt, erfindet, das halb so viel Sprit braucht und doppelt so schnell fliegt, bis man da mal den ersten Prototyp beieinander hat geht schon mal eine Milliarde ins Land oder so, nicht oder das Ähnliche. Wenn man ein neues Medikament entwickelt, bis das einmal getestet ist, das kostet alles ein Schweinegeld. Wohingegen, wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel von Mark Zuckerberg anschauen, im Prinzip ein einzelner Mann kann, oder Frau natürlich, kann mit seinem Laptop äh, einmal den ersten Prototypen quasi mehr oder weniger zum Nulltarif stricken. Äh, das heißt, aber ich sage einmal, um einmal zu starten und um einmal zu schauen, ob es überhaupt funktioniert, das Konzept braucht man Wenig bis gar kein Geld. Das Risiko ist also sehr gering und umgekehrt, die Chancen sind aber enorm. Wie gesagt, das kann ein Milliardenunternehmen werden, wie Facebook zum Beispiel ein paar Jahre später. Natürlich zwischendurch entlang des Weges, wenn man dann Marketing machen will und das Ding bewerben will, braucht man dann schon einmal ein bisschen Geld, um, um das in die, in die Gänge zu kriegen. Aber äh, es ist, behaupte ich einmal, nirgendwo so leicht wie für Absolventen der Fachrichtung Softwareentwicklung, Wirtschaft, Informatik, Telematik auf diese Art erfolgreich zu sein im Leben. Wie verändert diese Gesellschaft? Nun, ich würde einmal sagen, es ist kein Zufall, dass das Silicon Valley rund um Stanford entstanden ist und dass es rund ums MIT diese Silicon Alley gibt sozusagen, wo, wo auch viele kleine Startup-Firmen sind. Es wäre super, wenn die TU Graz das schaffen könnte, auch hier so ein Kristallisationspunkt von innovativen Startup-Unternehmen äh, zu werden. Das würde die Gesellschaft ja, sehr gut zum Positiven verändern. Wir brauchen das eigentlich in Österreich auch nicht. Wir sind ja ein Hochlohnland, Hochsteuerland. Wir haben wenig Bodenschätze. Wir brauchen eigentlich ständige Innovation, ständige neue Ideen, neue Firmen, nur so kann man neue Arbeitsplätze schaffen. Wenn wir also immer nur das machen, was wir vorher gemacht haben, dann bauen wir eher ab und das verschwindet dann eher Richtung China oder sonst wohin. Gut, ich interpretiere die Frage so, Also was ist notwendig, damit das funktionieren würde? Ich habe also in den letzten Monaten da einiges recherchiert und ich sage einmal, die Voraussetzungen sind einerseits gut und andererseits nicht gut. Das Positive ist einmal das, dass es viele Studien gibt, die zeigen, dass Universitätsspin-offs, also Firmen, die gegründet werden mit irgendeinem Intellectual Property, einem Know-how, einem Produkt oder was, was ähm, an der Universität das Forschungsergebnis ähm, herausgekommen ist im Prinzip die besten Startups sind. Diese Firmen haben eine höhere Überlebenschance, die überleben also ungefähr 90 Prozent davon, sie haben eine höhere Chance, sehr erfolgreich zu sein, was man zum Beispiel dadurch messen kann, dass sie an die Börse gehen. Sie produzieren oder stellen mehr Leute an, produzieren also mehr Arbeitsplätze als normale Startups. Das liegt vermutlich daran, dass man halt auf einem höheren Niveau startet. Nicht? Wenn normalerweise jemand nur eine Idee hat, ich möchte jetzt irgendeine Firma gründen, die irgendwas macht, dann fängt er mal an, diese Idee umzusetzen. Braucht er schon ein bisschen Geld, weil er muss ja von irgendwas leben und so weiter. Nicht? Wenn zum Beispiel das Ergebnis, dass eine kleine Forschungsgruppe rund um einen Dissertanten oder was hier entwickelt hat, verwertet wird, dann hat man ja vorher schon ein paar Mann-Jahre oder Personenjahre gesagt, Entwicklungsarbeit investiert. Das heißt, man startet schon von einem höheren Niveau. Es ist auch durch die internationale Vernetzung an der Universität irgendwie klarer, dass das, was man da entwickelt hat, tatsächlich am besten internationalen Standard, State of the Art ist, weil man muss ja im Prinzip in der Forschung immer vergleichen, was machen andere und beweisen, dass man auch irgendwas hat, was besser ist als das, was es schon gibt. Das heißt, es ist also irgendwie klar, dass wenn eine fiktive Technologie, äh, ein fiktives Produkt oder was hier entwickelt würde, dass das ja, state of the art ist. Und dazu kommt, dass man natürlich gute Rahmenbedingungen hat. Man würde also einen Großteil der Forschung im Prinzip vom Steuerzahler finanziert bekommen. Man hat hier, wir haben zum Beispiel den Science Park zum Beispiel, der solche Unternehmer oder unter die fe hier nimmt und so weiter. Das ist also das Positive. Man hat auf der Uni, glaube ich, gute Startvoraussetzungen. Was, was nicht so positiv ist, ist, dass Zunächst einmal, also was immer wieder gesagt wird, sagen wir mal so, ist, dass es zu wenig Geld gibt in Österreich für sowas. Das stimmt also nur bedingt. Natürlich, eine Bank gibt dann kein Geld für so ein verrücktes Startup-Idee. Es ist aber durchaus so, dass es eine, ja, nicht ganz so gut wie in Amerika oder in der Schweiz, aber doch eine einigermaßen funktionierende venture Szene in Österreich gibt und sogenannte Business Angels, das sind also Leute, die... Sozusagen selber schon einmal diesen Weg gegangen sind, damit einen Haufen Geld verdient haben und jetzt bereit sind in Startups zu investieren. Bin auch selber einer davon, sage ich mal. Wir selber waren auch damals ziemlich erfolgreich bei Hyperwefen Geld auftreiben. Ich habe da so noch eine Plakette, Ich irgendwo die Kamera halten, ja. Von der, von der WestLB, die damals mächtig stolz waren, dass sie 20 Millionen Euro in unsere Firma investieren durften. Also es geht schon irgendwie. Ja. Ähm, Geld ist eigentlich im Überfluss vorhanden, besonders jetzt, wo die Zinsen so niedrig sind und andere Investments gar nicht so attraktiv ausschauen. Es ist aber das Problem, dass es in, in, sagen wir mal, nicht in den Genen des Österreichers liegt, Unternehmer zu sein. Ja? Anders als, wie gesagt, in Amerika ist das, beim MIT sagen Sie wirklich, das liegt in ihren Gen, in Ihrem Bauplan, nicht? Jeder, der das studiert, hat irgendwie das Ziel, irgendwann einmal eine Firma zu gründen, damit er zu sein. Bei uns ist das eher nicht so. Bei uns wollen die Leute einen sicheren Job haben, in einer möglichst großen Firma, obwohl wir mittlerweile als große Firmen nicht wirklich sicherer sind als kleine. Das ist glaube ich, der Punkt, der am schwierigsten zu ändern, ist das also sozusagen hineinzukriegen. Und das geht vielleicht am ehesten, indem man eben ja, Veranstaltungen plant, so ähnlich wie Gadi, aber vielleicht wo Erfol Leute, die es schon geschafft haben, Leuten erzählen, wie sie gemacht haben, was die Stolpersteine sind äh, und so weiter. Äh, ein weiteres Problem, was vielleicht auch der Grund dafür ist, warum Leute nicht so gerne Unternehmer sind, ist, dass es in Österreich keine wirkliche Kultur des Scheiterns gibt. Bei uns ist einer der ein Unternehmen gründet und damit nicht erfolgreich ist. Und das kommt natürlich vor. Ja? Eigentlich die meisten Unternehmen sind nicht so wahnsinnig erfolgreich. Nicht? Viele gehen einfach wirklich ein nach ein paar Jahren, viele dümpeln ewig dahin, schaffen es nie zu ihrem ersten Angestellten oder zweiten. Und bei uns ist es halt nach wie vor so, dass diese Angst vom Scheitern da ist. Das ist in anderen Kulturen nicht so. Es ist, also wenn ihr mir die überlegen müsst, ich hätte verschiedene Leute, denen ich Geld gebe, die, die, die sagen, sie haben jetzt eine Idee und sie wollen jetzt diese Firma weiterbringen. Und davon hat einer es schon zweimal vorher versucht und ist damit gescheitert. Nicht? Und das ist jetzt sein dritter Anlauf. Und der andere hat es noch nie versucht, er hat gar keine Ahnung, wie es geht. Dann ist aus meiner Sicht der, der schon zweimal gescheitert ist, der bessere Kandidat dafür. Der, der hat normalerweise was gelernt, ich meine, es liegt an ihm, aber das kann ja durchaus an Markt. Umfeldling oder an starker Konkurrenz oder so irgendwas, mit dem er vorhin nicht hat. Das heißt, das fehlt aber irgendwie, also die, die denke es irgendwie immer, ah, wenn das schief geht, dann bin ich also komplett im Eimer. Natürlich darf man nicht hergehen und das Haus der Großmutter verpfänden für, für sein Startup oder sowas. Dafür gibt es eben sogenannte Risikokapitalgeber, die also durchaus bereit sind, das Risiko mit dem Unternehmer zu teilen und wenn es schief geht, dann geht es eben schief. Man hat dann keinen Berg von Schulden oder muss in Privatkonkurs gehen oder so. sondern dann ist es halt einfach schief gegangen. Es wird also typischerweise akzeptiert, war bei uns nicht so. Und das ist also auch etwas, was man ändern muss, glaube ich. Ja, die hat jetzt sozusagen nichts mit dem zu tun, was ich vorher erzählt habe. Ähm, ich würde ja sagen, wenn man virtuelle Welten weit genug definiert, dann ist das schon heute so. Ich beobachte also immer vor allem jüngere Menschen, die sitzen in einer Bar zu viert, und jeder Staat eigentlich auf seinem Facebook im Handy, oder was immer er im Handy tut, die, die leben eigentlich schon in einer virtuellen Welt, ja. Und das ist eigentlich besorgniserregend, sage ich mal. Ja. Mhm. Also in dem Sinn würde ich sagen, das ist eigentlich heute schon der Fall. Es ist natürlich keine dreidimensionale virtuelle Welt, sondern eine ja, Welt aus mal, virtuellen Sozialkontakten. Aber ja, irgendwie ist das schon so. Ja, das ist eigentlich fast eine Zusammenfassung dessen, was ich da jetzt vorher schon gesagt habe. Ich würde mir wünschen, dass die Gesellschaft, also die sich hier aus unseren Studierenden rekrutiert, ein bisschen wagemutiger ist als bisher. Wovor warne ich? Also, wieder auf mein Thema zurückkommend würde ich sagen, wenn man, wenn man versucht, immer nur Risikominimierung zu betreiben, dann glaube ich, das ist eigentlich die riskanteste Strategie, die man fahren kann im Leben. Wenn nicht wagt, der wird nichts gewinnen.